Hallo, meine Punkte-Freunde und punkten Willkommen zu einer neuen Folge von Pflanzen gegen Zombies. Wir sind hier im Garten stehen geblieben. Und. Äh, ich sehe schon, was für Zombies wir hier noch auf uns haben. Oh, das ist. Oh, oh Gott. Eimer-Zombie. Ja, die sind. Die haben wir schon gesehen, aber trotzdem, die sind mega, mega, ähm, robust. Robuster als die. So, was nehmen wir denn da? Das wäre halt gut. Ich glaube, ich noch. Äh, äh, äh, die beiden. Perfekt! Machen wir so! Und oh, dann auf die Kette fertig pflanzen! Yeah. Ich habe gerade vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas wollte ich erzählen, aber jetzt habe ich alles vergessen. Das, das ist super! Das ist richtig geil! Oh Gott, da kommt einer! Hilfe! Hallo! brauche genug! Obwohl ich könnte den auch benutzen, aber ich bin ja jetzt erstmal. wird Hallo? So. Okay. Habt ihr das Spiel schon eine Weile lang nicht mehr gespielt, so eine Woche oder so. Aber ich denke nicht, dass es mich irgendwie Handicap... Handicapen wird oder so, wie auch immer das heißt. Blablabla. Okay, da kommen wir auf der gleichen Linie, das ist gut. Okay, dann machen wir das. so. Zuh, zuh, zuh. Zuh, zuh, zuh. Vergessen, was ich erzählen wollte. Das ist richtig lame. Jetzt ist die Folge mega langweilig. Ja, yeah, ja. Yeah. Mm -mm. Deshalb singe ich oder oh, so. Also, keine Ahnung. Ja, yeah. ja. Yeah. Mm -mm. Ja, yeah, Johnny, drop the beat. Keine Ahnung, was ich mache, aber ich Spaß dran. Also lasst mich in Ruhe. Yeah, yeah. Oh, oh yeah. Das, das, das werde ich bestimmt später noch bereuen, irgendwann, wenn ich das so weiter sehe, er killt ja, ihn doch endlich, aber weißt du was? Hier. BOOM Oh, der lädt aber auch lange auf, das ist doof Das ist nicht cool Naja, nein Bam, bam Oh, zwei Wellen diesmal Wir werden aber in dieser Folge denke ich mal, weiß ich nicht Oh Gott Das Minispiel machen, also Die Fünfte Das Mini, die Mini brauchst du gesehen, keine Ahnung Sag, okay. Was machen wir jetzt? Was? Ach, das ist ein Minispiel freigeschaltet. Oh yay. jetzt können wir ein Minispiel endlich spielen. Sonst haben wir vergessen, was ich legen soll. Da. Perfekt. Passt schon. Ich weiß nicht, was ich legen soll. Dann nimm halt so ein Eisbaby oder so dahin. Ich weiß es nicht. Hilfe. Halt, ich bin verwirrt so die obere Reihe denke ich ist fertig machen das mal so oh Gott nein da kommen so viele was ich, ich würde sagen wir machen äh, da mal so damit der langsamer ist damit wir ihn schneller kriegen können diese Geräusche wenn die einfrieren, das ist super so, haben wir noch was? Ne, oder? Uh, eine neue Welle kommt. Ich habe Angst. Ah, guck mal, wer da oben ist. Das ist ja super. So. Passt perfekt. Mm -mm -mm -mm -mm. Bam, bam, bam. Nee. jetzt ja nicht durch. so wir sind jetzt gleich fertig mit unserer Reihe. so und ich habe auch keine Vorschläge bekommen von anderen Formationen, wie ich meine äh, Zombies halten soll. von daher gehe ich mal davon aus, dass meine halt also meine Formation, die ich gerade habe, ziemlich gut ist. zumindest komme ich damit zurecht, ganz gut so. Ja. und ich weiß dass die Folge jetzt irgendwie voll lame wird, weil ich ich will dir was erzählen, tut mir leid, mir ist, ist das nichts eingefallen, aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte, direkt am Anfang, als ich es aufgenommen habe, und das ist natürlich Epic Fail. Oh, super. So, ah, aber wir sind jetzt gleich fertig. Wir müssen jetzt hier ein paar besiegen, und dann war es das schon. Zumindest haben wir eine nächste Musik gewinnt. Ja, yeah, yeah, yeah. Ja, Schaut das mal an. Geht die, diese Noobs an? Oh, die haben keine Chance gegen meine Pflanzen. Oh yeah! Oh, oh yeah! Die sind richtig schlecht. Ich können einfach gar nichts, wie man sehen kann. So, da was hin und dann haben wir hier alles voll! So, jetzt möchte ich ja noch so eine Walnuss. Und dann können wir hier noch ein paar putzen, denke ich mal. So. Wasser kann man die nicht platzieren. Komm, gib die Walnuss. So, geht doch. Okay. Wir könnten die noch aufrüsten. Zu denen. Dann machen wir nämlich fünf Schaden auf einmal. Die zwei, die zwei und der nochmal einen. Das ist gut. Komm, so ein Zack. Nice. Um, eventuell können wir auch die hier nochmal wegmachen oder noch nochmal so viele von denen machen. Weil in kriegen wir vielleicht mehr Money. Oh, Stimmt, wir kriegen noch Money. Money habe ich vergessen. Ja, Money. Kann man nur Money vergessen, Alter. Was ist mit denn los? So, jetzt habe ich die letzte Welle. Dann bin ich so lange hier, die Welle, ne? Was ist die Runde jetzt hier? Boah, die lassen wir an. So einer. Gibt es jetzt mal Stress hier? What? Double Kill. Nice. Very, very nice. das Money. Und das war's auch schon. Wir haben gewonnen. -ge yeah. Oh, was ist das denn für eine? Was ist das denn für eine? Ah, das ist so eine Dreier. Was? Es gibt noch eine bessere Version? Oha, wie OP. Triplina zu verschießt Erbsen in drei, achso, in drei Reihen. Ah, das ist, die mal in verschiedenen Reihen. Okay, oh, Debbie Dave kommt. Willst du einen zusätzlichen Samen Samenplatz kaufen? Gott kostet 5000, aber du kannst dann in jedem Level unter 8 statt nur 7 Samen wählen. Willst du das? Ja, klar. Geil, Mann. Jo, <lacht> jetzt haben wir... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Stück. So, jetzt sind wir die gleichen alle, würde ich sagen. Ja, passt. Ja, machen wir. Das machen wir. Damadadum. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Also schon, also. Nein, also. Ah, ich hab vergessen, dass es die gibt. Das ist so. Natürlich weiß ich welche Pflanzen es gibt, nur ich habe es halt vergessen, weil ich das Spiel schon ewig mal gespielt habe. Ja. Yeah. Okay, da kommt zombie. Gib mir schnell Sonnenenergie, please. Plitz, gimme! Das war ähm, Japanisches Deutsch. Habe ich mir letztens selber beigebracht. Auf äh, wix.de. Kann man sowas lernen. Okay, Spaß beiseite. Ich habe jetzt echt Angst, dass ich das nicht mehr schaffe. Zeitlich, ja. Also, dass ich jetzt hier zu viel auf die Sonne, auf die Sonnenblumen konzentriere, dass ich dann keine Zeit mehr habe, diese zu platzieren. Oh, das ist ein bisschen doof. Aber ich denke, geschafft? Ja, das sollten wir? So, da kommt es nicht mehr durch. Zack! Oh, das kommt da unten! Seht ihr, das meine ich! Jetzt, jetzt... Oh, komm, gib mir schnell! Gib schnell! Hallo! So, geht doch. Okay. Okay, das sollten wir noch schaffen da unten. Die sind halt wirklich schwach. Die, die Pilze sind halt wirklich stärker. Und ich habe gehört, dass es auch später eine Möglichkeit gibt, die Pilze, die schlafen nämlich normalerweise am Tag, aber es gibt später eine Möglichkeit, die dann, ähm, wachzubringen. Mach's doch mal. <lacht> Kann Könnte ja schön naschen. Das ist mir jetzt ja auch egal. <lacht> Oh, ja, das schmeckt ihm wohl, was? Alter, wie oft willst du noch naschen? Du machst ihn nicht kaputt. Hey, ich schwöre, wenn er den kaputt macht, ne? Oha, guck mal. Den gefällt das überhaupt nicht. Siehst du das nicht? Den gefällt das überhaupt nicht, Mann. Okay, zumindest lebt er noch. Ups, jetzt habe ich das Fenster verschoben. Ach, oh, das. Ist, mm, Mann. Ja, das es, wenn das Spiel so klein ist. Größer Kritikpunkt, das Spiel ist klein. nicht nee, Spaß. Das ist nur ich, weil ich so, so ganz schnell hier bewegen möchte und dann überall draufklicke. Und den falsch halt Ist halt doof. So, jetzt können wir gleich mal die anderen äh, neuen Pflanzen da ausprobieren. Das ist die neue Pflanze hier. Auf die bin ich schon mal gespannt, wie die funktionieren wird. Geil, Manni. Ich würde sagen, die setze ich dann auch hier hinten hin. Ähm, oder hm. ja, doch, kann man machen. Mache ich hier mal eine hin. Du, du, da, du, du. Ja, okay, das war jetzt vielleicht nicht so gut, weil ich jetzt nicht in drei verschiedene Richtungen schießen kann. Trotzdem mache ich aber alles voll mit denen. Okay, ich habe hier so ein paar Seerosenblätter. Ich habe auch gesehen, die haben Augen. Hier sehen wir das, also, die haben da Augen. Das wusste ich sogar noch gar nicht. Das wird Gemerkt. Okay, das ist jetzt vielleicht nicht so gut, was ich jetzt hier habe. Ich, ich bräuchte noch ein wenig Sonnenenergie. Hallo? Hallo! Schnell! Das nicht so. so, hier oben ist fertig. Komm. Oh, Mann. Geil. Natürlich also falsche Richtung. Da kommen da voll viele. So, jetzt mache ich ja so einen hin. Falls sie sich, sich trauen, hier hinzukommen, dann gibt es richtig Stress, sage ich denen. Na, sage ich dann geht richtig aufs Maul. Ja, komm. Alter, abgetaucht. So, damit ich hier eine Waldung finden kann. Nein, der lebt noch. Wieso lebt er noch? Genial. Schnell. Schnell. Alter, nein. Okay, okay, ist down. Na, nice. Oh, da so ein Tauchzombie. Die sind auch blöd. Da können wir jetzt auch nicht gerade auch nichts gegen machen, leider. Okay. Jetzt können wir noch mal so ein platzieren. Machen wir das. Und wie schießt er jetzt? Oh, er schießt wirklich drei. Alter, ist das OP. Das ist mega... Okay, der kostet auch mega viel, aber trotzdem ist das OP. So. Äh, ey, der frisst... Oh, richtig den Kopf. Ja, ja, so geht das. YouTube, please don't demonetize me, thanks. Okay, ich kann man nicht für das Video, aber trotzdem. XD. Kann sein, dass ich hier noch wieder mal ein bisschen Geld vergesse, einzusammeln oder halt nicht sehe. Tut mir leid. So. Ganz langsam hier gefressen, Nicht so vorheilig. Ja, ganz langsam, Weiß gar nicht, ob wir jetzt sogar den Shop freigeschaltet haben. Das können wir ja mal gleich mal nachgucken, denke ich. Dann gibt der Sau. So. so ein. Kommt jetzt gleich die letzte Welle. Und danach machen wir nur noch spiele denke ich. Ja, das schauen wir noch. Das freigeschaltet Minispiel das gucken wir uns gleich mal am Ende des oder so an. Weiß ich nicht. Wie der hat den aufgefressen? Was? Der hat den aufgefressen? Jetzt habe ich gleich gesehen. Oh nein, ich wollte die Gesichter sehen. Die haben voll coole Gesichter immer. Warte, so. Okay, <lacht> triggert zombie Alter. Aber hier keine Chance gegen meine Wall. We have a great wall. You know? So, gib her, so, okay, ja, ich will so eine triple Triple hier. Ja. So, nochmal so einen nochmal, so die Nahtol denke ich. Das ist schon die letzte Welle. Okay, ich sollte die niemals an den Rand setzen, das merke ich mir. Weil das ist unnötig. Weil die können dann nicht da oben schießen. Ist auch klar. Von da oben ist nichts mehr. So, vollständig besser aber. Ränder haben wir jetzt hier noch so mal, aber ist okay. Uh, was kriegen wir denn da? Ach! Wait! Ist es das, was ich denke, was es ist? Kannst du die anderen Zombies runterziehen ins Wasser? Das Ist nicht so? Schlingtangen, Wasserpflanze, die einen Zombie unter Wasser zieht. Genau, die sind richtig cool. Die sind auch voll billig, aber die laden halt mega, mega lange auf dafür. So, ich weiß jetzt nicht, kann man irgendwie in den Shop? Warte, ich immer mal ganz kurz in den Hauptmenü gehen. Ob man... Hier, zum Beispiel habe ich hier Minispiele. <lacht> ja. Kann man hier alle freischalten. Ähm, aber... Irgendwo kommen wir noch in den Shop oder nicht? Oder ist es später? Das ist später. <lacht> Okay, dann machen wir weiter. Das Minispiel kommt noch nicht. Wait, hä? Ich hab jetzt kommt das Minispiel oder. Da sich gerade irgendwas. Hä? Okay. Ach, by the way, wenn ihr ähm, beide Tasten, also links und, re also und rechts, auf einmal drückt, dann kommt diese Animation hier nicht, dass es so hoch geht, ne? Nur so. Kann man wenig Zeit sparen, so. Obwohl was haben wir denn hier so aber das hat schnell und dann ich nehme den komm ich nehme den den habe ich bei der nur äh, zur Sicherheit falls ich falls ich noch 50 Sonnenenergie habe und ich kann kann nicht angreifen dann nehme ich den so jetzt sparen für den da und dann sofort platzieren, weil jetzt kommt nämlich ein Zombie. Jetzt, yes, ja. Drei Wellen! Okay, dann schaffen wir das video heute doch nicht. Oh man, drei Wellen ey. Krass. So, jetzt kommt noch ein Zombie, das müssen wir schnell aufladen. Ich habe das beste Commentary in diesem Video. Bin voll am plappern, pausenlos, hier. Damn damn boy. Den kill ich einfach gleich mit dem hier. So, machen wir das so ich werde es endlich hier so aufladen. Ich glaube, es gibt auch später noch Baby-Zombies, kann das sein? Oder habe ich zu viel Minecraft gezockt? Haha, <lacht> lustig, oder? Das war, das war eine tolle Minecraft-Anspielung, war Keine Brains. Für dich... Und für dich auch nicht, mein Freund. jetzt auch halt so ein Sohn Sohn Rein hier. Oh, richtig zermatscht, Alter. Mit dem grünen Kürbis hier. So, so, so. Ist immer gut, wenn man hier die Sonnenblumen immer als erstes durchmacht, finde ich. So, jetzt machen wir mal hier einen. So, okay. Jetzt können wir hier noch ein paar hinpflanzen. Ich würde sagen, die Triple. Tripplanator... oder wie die. Triplinator. Ich würde sagen, die Pflanzen hier wie pflanzen, hier, äh, pflanzen wie dorthin. Ich kann nicht mehr reden, Mann! Oh nein. Nee, warte, das springt ja jetzt gut, oder? Nee, das kriegt ja doch noch. Ich. Ja, okay, gut. Alter, wieder der weint. Halt mal auf, ihn zu kauen, Mann. Der soll nicht gekaut werden. So, hier haben wir ein Wein. Guckt Guck dir die mal an, dieses Monster, Alter. Die sind richtig, die sieht, die sieht richtig cool aus. Oh, die sind auch richtig nice, die stehen stinktang. Ich würde sagen, tang, tang, tang, tang. Legen wir mal hier so ein hin. Für die brauchen wir nämlich keinen, weil das sind Wasserpflanzen. Die können da einfach so ohne Seeblatt drauf. Okay, jetzt haben wir zwei. Das ist doch eine A A A A so. so, kein Durchgang für euch. So, was machen wir da jetzt? Eispflanze wäre da ganz gut, irgendwie. ich. Äh, wo kommen wir mal hin? hin, hin, hin ja. Mach ich hier mal so. Geld, oh, Geld geil, ist okay. Für so eine Walnuss gleich. Oh, okay. Müssen wir noch wenig warten. Oh Gott, schon ist richtig lang die Folge glaube die folge bek bekommt heute schon eine überlänge Und sagt, nee, ist nicht so ganz gut aber ich hoffe trotzdem dass ich euch irgendwie in irgendeiner art entertain ob ich euch beim Einschlafen helfe oder einfach so im hintergrund anhabe so oder als gameplay bei wie du als gameplay benutzt weiß ich nicht ich hoffe irgendwie ist das trotzdem entertainment oh, was ist mit dir denn los Lecker. Egal, der wird jetzt einfach so runtergezogen, sind wir jetzt hier. Und jetzt frisst er den auf. Und so entstanden creepy Pastas. <lacht> What the fuck? Okay, sorry. Können noch ein so ein. Oh nee, lass doch mal hier. Wait, was? Die haben mir durch. Oh mein Gott, die haben es kaputt gemacht. Oh nein, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Du kommst hier nicht vorbei. Oh mein es gibt ja wirklich Leute, die gucken halt so YouTube Videos ähm, das einschlafen. Ich meine teilweise, also an der einen Hinsicht ist sowas halt positiv gemeint. Man kann sagen, ja, deine Stimme oder sein Video ist halt schön äh, entspannt. Kann man halt bei, bei einschlafen. andererseits so, ja, ist voll langweilig, Alter, da schreibe ich sofort ein. Weißt du? Kann man halt in beiden Hinsichten sehen. So. Aber ich sehe das größtenteils eigentlich positiv, ehrlich gesagt. Das ist nicht so gut So, was machen wir Oh, jetzt haben wir die, die Ecke noch gar nicht voll. Da kommen auch noch irgendwas machen. Äh, nochmal solche. Machen wir hier überall hin, welche. Da nochmal so einen. <lacht> Why not? <lacht> jetzt yeah, jetzt machen wir richtig, richtig viel damage Oh, jetzt hätte ich ich vielleicht vielleicht so so einen hinsetzen können. Hm, egal Egal, okay die die so die die die so. Okay. die die Mani? Zack, okay, voll. Lass mal sehen, wie schnell die... Kinder. Guckt euch das mal an, Alter. Wie viel Damage, guckt euch mal an, wie viel hier rumfliegt, ey. Die sterben Insel. die haben keine Chance rüberzukommen. Schau mal, ich, ich pflanze mir mal, mal so einen hin. Pflanziere würde ich sagen, geil. Ne, ich pflanze mal hier so einen hin. Mal gucken, ob die da hin kommen. Die schaffen wahrscheinlich nicht, oder? Wir kriegen auch so viel Geld jetzt gerade. Yeah, yeah. Das Samenpaket ist aber auch immer wertvoll, nicht? Aber wie man sehen kann, kann es sich noch einmal verschieben. Also man kriegt noch mal ein Samenpaket, soweit ich weiß. Aber ich glaube, das kann man nicht in deutschem normalen Spiel, äh, Spiel durchlauf äh, bekommen, sondern einfach durch, ähm Ja, was soll ich sagen? Durch. Ähm, ähm, äh, aha, ich habe vergessen sagen sagen, du, durch, durch. Äh, Dippy Days' Shop. Den schalten wir noch frei. Irgendwann. So, ich platze jetzt hier noch welche hin. Aber es ist jetzt auch egal, es waren genug Sonne. Hier. Okay. Gut. Dann sammle ich hier ein bisschen mehr aus Geld. Ist das eine? Gut, ist gut. Auch noch mal, alles gut, okay. Ja, oben erst, schau mal noch rum. Bloß, genau. Was, wie bist du denn hierhin gekommen? Oh Ha, krass. Lass mir hier noch mal so zehn Tage nehmen. Dann sind wir das ja noch normal. Wir sind hier mit dem. Komm her, kleiner. Wir können hier guten YouTube Content. er weg ihr den wie? Super! Das ist super! So! Nice! Ich würde sagen, weil ich so rich, so rich Kind bin, mache ich da auch nochmal so einen hin. Ich bin mega rich, wisst ihr. Okay, das war's. Das war's. Das lassen wir noch killen Und ja, die Folge ist gerade mega lang. Ich hoffe, das stört euch nicht, weil also manche Folgen, also Leute, Leute, die halt Let's Plays nicht wirklich gucken, die beschweren sich halt. Wie sind jetzt die Folge nur so 30 Minuten, 15 oder unter sein. Und äh, andere Leute sagen halt, die dieses Display halt gerne gucken. Ah, kannst du die Folge ein so wenig länger machen? So mehr als 20 wenig oder so. Ja, jetzt oh, den Schlüssel. Ich glaube, jetzt schalten wir endlich den Shop frei mit dem Schlüssel. Oh, das das wäre ein traum der daves autoschlüssel jetzt kannst du den laden von der dave aussuchen yes hier das ist der laden hey du hast meinen autoschlüssel gefunden weiß du, was es bedeutet Debbie daves Krimskabs laden hat wieder geöffnet Ich ruhig um vielleicht findest du ja was was dir gefällt genau hier äh, das ist halt mega teuer wir haben 1000 diese reiniger sind Levels mit einem ähm, Pool eine zusätzliche Verteidigungslinie. Ja, ich brauche aber keine Verteidigung. Dieser Rechen schaltet den ersten Zombie aus, der drauf tritt. Er hält drei Levels. Okay. Ja, okay. Ähm, ich will die Folge nicht noch länger machen, als sie schon ist. Sie ist mega, mega lang. Es tut mir leid, dass die jetzt Folge ein bisschen lange ist. Ah, aber ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Im nächsten Part. Äh, bis gleich. Oder bis zum nächsten Mal. Guys. Bye.